Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Software Limrate im Linux-Betriebssystem erstellen und wie Sie Daten von LVMrate 5 wiederherstellen, wenn mehrere Festplatten tatsächlich gelöscht wurden oder abgestürzt sind. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Im WR bestehen Sie physischen Festplatten aus einer Volume grob. Es ist allerdings zuverlässiger, mv rate zu verwenden, aber wenn Sie von normalen Laufwerken auf RAID wechseln müssen, ohne das Dateisystem auszuhängen, ist diese Konstruktionsmethode sehr nützlich. Die Platzierung der Datenblöcke von logischen Volumens auf den physikalischen Laufwerken wird durch den RAID-Typ bestimmt. Weitere Details zu RAID-Levers können Sie in einem separaten Video sehen. Den Link lasse ich in der Beschreibung. LVM RAID verwendet die Device Mapped und Multiplay Device Treiber des Linux-Kernels. DM wird verwendet, um sichtbare LVM-Geräte zu erstellen und zu steuern. Um ND wird äh, verwendet, um Daten auf physischen Geräten abzulegen. LWM erstellt versteckte logische Volumes der Geräte, die sich zwischen sichtbaren Partitionen und physischen Geräten befinden. Als nächstes zeige ich, wie man ein RAID 5 mit einem 5 Festplatten erstellt, die zu einer virtuellen Gruppe von logischen Volumes zusammengefasst sind. Verwenden Sie den Befehl RWM um ein RAID zu erstellen. Wenn Sie den Logical Volume manager noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie zuerst mit der Installation beginnen. Sehe das vorherige Video für Details. Installieren Sie diesen Manager z abtions -Stall wm 2 Melden Sie sich mit dem root konto an, damit Sie Ihr Passwort nicht eingeben müssen, sudo-i. Prozessionieren Sie dann die Festplatte mit einem Festplattendienstprogramm oder einem Datenkommunikationsgerät. Geben Sie einfach das Dateisystem und das Format an. Verwenden Sie FDISK im Datenkommunikationsgerät. FDISK.DEV.CDF. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Laufwerk haben. Bevor Sie fortfahren, da es alle Informationen überschreibt. Wir geben einen neuen Abschnitt ein. P-Main, ein ersten Abschnitt, dann Enter, Enter. Um eine Partition für die Level-Verwendung vorzubereiten, geben Sie D, Partitionstyp, ändern um und dann 8E Level-Typ zuweisen ein. Partitionseinstellungen prüfen P nach erfolgreichen Operation erscheint Partition CD1. Änderungen schreiben P. Auf diese Weise positionieren wir alle nicht zu gewissen Festplatten. Um ein physisches LWM-Volumen auf der neu hinzufügten Partition zu erstellen, geben Sie als nächstes den Befehl "pvcreate", pvcreate dev cdf 1 und wiederholen Sie für jede Festplatte "pvcreate dev 1 "pvcreate dev 1 Stellen Sie die Festplatten mit dem Befehl Wergrate zu einer Gruppe zusammen. Wergrate WGA1, wer devcd 1 DEF CD1, DEF CDD1. Um ein Software RAID 5 in einer virtuellen Lever-Gruppe zu erstellen, geben Sie den folgenden Befehl lever ein 1, lever kreid 1, 5 Typ RAID 5. 5, L, I, 4, W, 1 Dabei gibt N den Namen des Volumes ein. Typ 5 den Typ des Arrays, L die Größe des logischen Volumes, in diesem Fall mm, 10 GB, ein die Anzahl der Geräte, die für die Speicherung verwendet werden sollen. Dies beinhaltet keine zusätzlichen paritäts die Anzahl muss zwölf oder größer sein, dass die Mindestanzahl der Platten für diesen Typ 3 beträgt. Unwaga 1 gibt an, von welchem Volumen oder in unserem Fall von welchen Gruppen der Speicherplatz bezogen werden soll. Damit ist der raid erstellungsprozess durch Formatierung und Einhängen abgeschlossen. Lassen Sie es uns auf X formatieren wKFT4 dev Vega 1 Level 5, dateisystem Ext 4, Gruppenname und Volumenname. Und dann montieren MKD der 5, Mount Text 4, dev Vega 1 Level 5, mount Level 5. Das ist alles. Das Volume ist gemountet. So prüfen Sie den Level-RAID-Status. Um den Level-RAID-Status zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus: lvs AO, Ne, Device, VG1. Hier wird angezeigt, aus welchen Geräten das Array besteht und zu welcher Gruppe sie gehören. Wenn Sie persönlich wichtige Informationen von einem Liver gelöscht haben, kann Hetman RAID Recovery Ihnen helfen, diese wiederherzustellen. Dieses Dienstprogramm unterstützt die Wiederherstellung von verlorenen Daten von fast allen bekannten so sodass Sie Ihre verlorenen Daten leicht wiederherstellen können. Eine Linux-Distribution von Hetman RAID Recovery ist derzeit nicht verfügbar aber es unterstützt Dateisysteme, die von Windows, MacOS, Linux und Unix verwendet werden. Und es kann alle logischen Strukturfehler auf ihrer Festplatte reparieren und ihren Inhalt wiederherstellen. Sie können das Programm unter Linux in einer virtuellen Maschine ausführen, Windows als zweites Betriebssystem installieren oder die Laufwerke an einen Computer mit bereits installierten Windows anschließen. Wie Sie sehen können, hat das Programm automatisch lebenbereit Parameter gefunden und erkannt und zeigt unten alle bekannten Informationen über das Array an. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie der rechten Maustaste aus Datenträger klicken auf die eingeschlafenen Öffnen. Auf der Registerkarte RAID sehen Sie aus welchen Festplatten es besteht, die Festplatten-ID, die Blockgröße und deren Reihenfolge. Diese Informationen sind für die manuelle Erstellung eines RAID-Konstruktors nützlich. Daher ist es wichtig, bei der Erstellung des RAIDs alle seine Parameter zu beachten. Um Ihre Daten wiederherzustellen, führen Sie zunächst einen schnellen Scan durch, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken. Öffnen, schneller Scan. Sobald der Programm abgeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Informationen auf der rechten Seite des Fensters an. Gelöschte Dateien werden mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Wenn Schneller Scan keine notwendigen Informationen gefunden hat, führen Sie die vollständige Analyse durch. Markieren Sie das die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und drücken Sie Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und drücken Sie Erneut Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Selbst bei zwei nicht funktionierenden Festplatten erkannte die Software den RAID-Typ und zeigte alle bekannten Informationen an. Nach einem schnellen Scan hat das Programm einige Daten gefunden, die meisten davon sich beschädigt. Führen Sie eine vollständige Analyse durch. Als Ergebnis konnte das Programm mal ganze Daten finden. Wählen Sie die Dat Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort für die Daten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn es fertig ist, befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Wenn die Software Ihr Rät nicht automatisch erkennen kann, können Sie Konstruktor verwenden. Hier müssen Sie alle Informationen dazu im Detail kennen. Die Blockreichenfolge, Blockgröße, wie viele Bytes in einem Sektor sind, aus welche Platten er besteht und deren Reifenfolge. Lever ist eine der vielen Linux-Technologien, die eine große Flexibilität bei der Festplatten